one let's fucking halloween gehte hätte ich mir zu merken keiner nah aber wo kasse baut sie dir aufgeschrieben Ryan Chin. Ding Ding Ding Ding Ding Wo bleibt die ändern? Was? Team? Oh fuck, ich hab einfach auf Start gedrückt. Gut, dass du es gesagt hast. Hm. <lacht> Linda Hey Cookie, jetzt sag dir mal das Prinzip von dem Spiel, Okay? Bitte. Also in dem Spiel geht es darum. Dass man von zwei Boss-Omas. Also es gibt eine schnellere und eine langsame, der eine ist ein bisschen feuriger drauf, die andere nicht. Die Süßigkeiten fladert. Das ist zu Halloween. Man muss zuerst anklopfen, aber der macht meistens nie einer auf, deshalb muss man einfach eine rennen. Und da muss es halt schaffen, die Süßigkeiten abzuholen. Dann hat beider keinen Sack Süßigkeiten nehmen. Währenddessen kann man sogar die ganzen anderen Räuber und Kinder sehen, die was die Süßigkeit natürlich auch haben wollen. Und da muss er zum Ausgang und dann hat ich nur die Süßigkeiten fürs ganze Jahr. Nice! <lacht> Oder? Sieg da was falsch Mhm. Mhm. <lacht> mhm, das ist ein bisschen sehr falsch. <lacht> okay. los, mein Freund? Ja. Ich habe gar nicht das ist Ja, klar, das ist ein bisschen. Ne, ja, das ist am Ende, da bin ich vorher gespawnt, da ist schon wieder einer, gehen wir gleich. Das ist Scheisshütter, schön brav ins Wasser gestellt, wenn ich mir schön. Karten abtet? Ja, nicht so geil wie letztens. Haben wir nicht schlecht. Ich Ja, ich bin halt ziemlich dran jetzt, aber... Ja. Das ist noch <lacht> Das ist ja, das Spiel jetzt noch mal gut. da, ja. Guck ich bin hin, Alter. Alter, das ist, ist, ja. ist auf. Das ist auf dem Doch! Es ist auf dem Normal, kommen. Ich hätte nicht gedacht, das hat nee. so. Bist ganz ganz hin oder bist du ja. nur. ohnmächtig? Hit. Ohnmächtig halt. <lacht> ich kann dich nicht einmal retten, weil die gehen nicht sofort an. Ich muss umbringen. Ich haben einen kurzen Spritzen rein. Ich bin gerade verkt. Oh ey, als ob wir von so einem scheiß Viech stehen. okay, ja, geh wieder durchs Wasser. Ja, wo soll ich denn sonst hingehen, wenn ich den Alex retten muss? Das soll ich doch der Alles. Okay. Ja renn weg da raus jetzt am scheiß Wasser. Achtung, da hinten ist ein bisschen fetterer dran. Da kommt gerade die... BAM! BAM! BAM! BAM! BAM! BAM! BAM! Oh, Alter, das ist scheiße. ist der Schlagring. Nie mehr. Was ist denn Schlagring? Da ist gestanden. Der ist so viel beißt, er ging viele Viecher. Warum ist er dann nicht angegangen? so gut Geh mal durch wieder. Ich schieße Schüsse, schüsse ich weit weg. Ja. Das ist nur unser Ding. Okay. Schaust du Schüsse? Ich glaube geradeaus. Okay. Ziemlich sicher gerade geradeaus. Okay, okay. Ja, nur was da drin ist, der, der, der am Turm am stehen. Da drüben ist so ein Flatterviech. Was ist ein Flatterviech? Ja mit den, mit den Fliegen halt nicht. Also mit dem zu... Schwarm Insekten. Ja, aber greif's nicht an. Ah, das Ding ist da oben, Alex! Wieso? Okay. Flighting. Ach so, dann müssen wir die Schwarmfrap was Team machen, oder? Nein, nein, ich glaube es geht sich aus. Wir müssen nur wieder da rauf über den Bombern. Nein, ich würde das nicht einmal gesehen. Ja, ja der nach. ich, ich, ich habe es auch nicht gesehen und das mag schon dann nicht. Ja, da vorne Das geht sie echt aus. Ja, wir sind immer falsch. Die sind lange, die hat das Schieße gekühlt. Die geil, das sind schon diese Kinder. Weiter, da drin ist es schon. dann habe ich auch Feier gebracht. Verdraint? Hey, wir sind bei der Spinne, Alex! Nein, wir haben die Wesen, wo die Spinne okay. ist. Die Spinne ist schon hin. Wir müssen weiter. Nein, nein, Alex, wir müssen weiter, weiter, weiter. Die Spinne ist schon hin. Sie wird schon verbannt. Ach so. Du rennst in die falsche Richtung, oder? Naja, jetzt einmal richtig, oder? Ich bin in einem Scheiß gegangen. Ich renn Die den Anfall, als ob das ist okay. Das ist ein Wahnsinn, oder? Dein Weg! Da ist ein medi Weg. Das ist nicht weg. Ich glaube, ich bin aber full. Ja, ich bin full. Magst du wieder mal durchs Wasser? Ja. Das war ja erst in der Runde. Ja. <lacht> Alter, ich, ich, ich schau immer wie so ein Specht oder so. So ein Uh. Alter, guck ich, wenn man eh druckt, sieht man. Ja, Alter, was Alter ich, das ist so deppert, Alter. Guck ich, wenn, wenn man eh druckt, sieht man quasi einen Dolmen. Ah, ja, schau. Willst du echt mit durchgehackt? Willst du nicht wir müssen Gas geben, weil das sind schon 20% und nachher ist nur mehr ein Oder wir gehen gleich zum Map fliehen. Das habe ich mir gedacht, wir könnten die Gegner irgendwie absnacken, weil die rennen sich alle auf die Stimmt, ja. Das ist ein Extra -Point. Ja, da müssen wir arbeiten. Die alle die schaffen, die müssen sowieso schnell zum Punkt. Den geht sie gar nicht mehr Wo ist der Torment? Ja, dann rennen wir gleich auf für Alex. Snacken wir es einfach beim Exit! Ja, das ist Remy fast richtig, dann schneiden wir es seinen Weg ab. Hallo, Post. fast. Ja. Warum? Das ist ein ja. Scheiß! Stamm! Verschlüssel! Oder bist du Hier. Ja, ich geschossen. Ich hab ja nicht Das war aber schon in die dumm, dumm Ja, ich war mir nicht sicher. und bei weiter Tschüss. Ja. Hm? müssen wir glaubst du die Brücke? Ah, ich <lacht> sind, du hinter dir ist, das Ding. Ja, ja, das ist der Ding. Es gibt ja dass der so schnell war. Ja, ich tue schon. Ja, aber er hat nicht ein Leben vor so. vorne ist der Exit-Point. Wir sind direkt nicht Exit-Point. Ja, wir haben nichts zu verlieren, Das no, okay. ist der Ding wert? Nein, no. gell? Nein. Denk nicht. Ist unser Takt... Wow, oh. das war schon sauber. Der Masana. Sollen wir da warten, bis ich schon fast drüben stehe? Oh, warte, was sind die? Meine. <lacht> <Shusana. lacht> <lacht> das ist voll zu nahe. Hey, Alex, du komm mal E und schau mal davor. Das war's, das haben sie ja noch mitgekriegt. Ah, Südosten. Ist so, das ist, ist der Premium Gamer Ramp. So. Da ganz vorne ist, was? Also ja, ganz vorne von. Ja, der blitzt. Der blitzt. Ja. Warum blitzt es da? da Oder da, war die Spinne, das, das kann das sein. Nein, das ist nicht die Richtung. Mike, geh mal auf den zweiten Boss, wie ich mich interessiert. Jetzt ja, warten wir da schön Ja, die sind anscheinend. Aber es sneak nur ein bisschen. Nein. Ich will nur nicht durchs Wasser. Ja, können wir wieder dazu kommen, herkommen. da kommen zurückkommen. Da ist nichts passiert. Das ist, nicht... das ist gut später. Yes. Ja, mehr als Teufel. So. Na! was? Extracted with a Bounty. Was? Aber nicht da vorne, oder? Hey, die Spinnen gibt's auch wieder. Alex, schau mal auf die Map. Ah ja. Geh mal die Spinnen, weil da brauchen wir nichts zu. Ja okay komisch. Warte, Schüsse, Schüsse, Schüsse! Ich hab keine Kerl. Doch, doch, man fix. Das spült er da. Der Alter. <lacht> da flucht wird Da kommt es, Alter, es kommt. Das ist die Engine, die sie vorrennen. Oh, Alter, lass <lacht> ich das unternehmen. Ja, ab Wasser, oder scheißt dich nicht da <lacht> <an. lacht> Ganz Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, fix auf uns! nein, nein, nein, nein, nein, Guck nein, nein, nein, nein, nein, nein, Da nein, nein, mehr Da kommt der mehr, als da mehr als nein, kommt. Das ist das, das kommt nein, nein, nein, nein, nein, nein, Ach, ich sehe wieder Medi-Back-Back. Diejenigen, die das anschießen, zahlt sich fast voll nicht aus. Nein, zahlt ist es nicht aus. Ja. Perfekt. Von hinten kommt noch Feierzampe, aber es funktioniert. Ja, ich bin noch... Ich war zu... <lacht> Und blohne so noch rein. So, da. Jetzt wissen wir wo es ist. So, guck mal. Oh, da oh. hinten. Also, aus. Ich brauche unbedingt einen Hilf. Und der Gegner ist genau bei uns irgendwo. Ja, der muss da drinnen sein. Oder oben. Oh. ist Zwickel. Ich glaube fast nicht, dass der in dem Haus ist. Ja, da ist er. Wir haben uns jetzt noch gehabt, ob deinem Ding einlassen. Achtung, er kommt. Ach. Ja. Ach, Scheiße. Hinter uns sind vier. Pass auf. Wir ich bin ein Boss. Du musst das machen. Ja, ich dir! Aber also, äh, wie die Viecher fast studieren, gegangen sind, ne? Ey, guck ich, ich glaube, ich kann dir spritzen. Ey, warte, ich hab's gemacht. Guck ich, das sind Schüsse gewesen. Guck okay. Was? Das sind Schüsse? Schüsse? Ja. In die Nein, Richtung. jetzt, Das ist hier, guck Pass Was ist du er kommt hinter dir. Lass muss noch run. Er schießt. Er ist Nimm, nimm, Mach die dir zu, ich mach die dir zu. Ich brauch Muni. Muni Ah, ja. uh, Halt mal ein die aus. Schüss, der okay. guckt. Augen. in den Augen. Ja. Kevin, Wölfen für Ausgang, gell man denn? Hey, was du das? Ah, also, da ist einer vor der Tür! Zweimal! Ich hab mich gemacht! Der ja, hat hier einen Mate! War Ah, ich bin fast Der Mate ist gegenüber, beim anderen Haus! Alter, nehm was, nehm was! Und hau mal auf! Ich kann jetzt schauen! Warte ja, mal Mate hin, mach mal einen hin! Er ist direkt da! Ja, Am, um, Am, um, Am. Um. Echt? Ja. Wir können ja, sch wir ja. schon können schauen, wo Jäger sind und einsammeln. Ich hab's. Weiter. Ich kann den, glaube ich, auch noch ja. einsammeln. Da ist noch einmal, Amol. Nein, ist doch nicht. Das Alter, guck ich, die Tiers auf einmal offen, wie ich weggeschaut hab, denk mir so, guck hast du die Tiere aufgemacht? <lacht> und dann wir zum ist das? Also das, das ist eine Bärfalle. Nein, nein, rennen wir schnell zum Ausgang, oder? Oben, oder? Ja, ja, ja, excellent. Bin... Ja, rennen einfach vor. Fall. wir sind fast da. Jetzt müssen wir, auch... jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Nein, ich glaub nicht, dass man noch mehr dappt. Hauptsache, es nochmal mal laut sein, gell? <lacht> ja, die, die Punkte machen. Die Punkte machen wir jetzt. Jetzt lockst du noch alle an. Schnell, Ey, guck, wir haben es geschafft zu zweit! Yeah. <lacht> Nicht abgeschlossen! Nicht ja. Yay! Wieso haben ja, wir lang gedacht? Wir Ja, weil wir Profis sind. Profis? Ich schau. Kein Tag, Stunde. taktisch. Bei der Runde habe ich nach zwei Minuten schon gedacht, es gewinnt nichts mehr, wenn wir fast hinwollen. Vor allem, hm. wenn du mal im Wasser gegangen bist. Jo! Oh. <lacht> <lacht> so da ist mein Schick.